So, wir bleiben noch bei den biomechanischen Randbedingungen und ich hatte ja erwähnt, dass eine funktionale Betrachtung eben darauf setzt, dass auch biomechanische Randbedingungen erfüllt werden müssen und bedacht werden müssen, wenn man eine optimale Lösung haben möchte. Nun ist die biomechanische Betrachtung eine relativ komplizierte Angelegenheit, wenn man das sehr genau machen möchte. Es gibt jedoch so etwas wie biomechanische Prinzipien, die ich jetzt vorstellen möchte. Biomechanische Prinzipien sind nämlich der Versuch, allgemeingültige Regeln für das Optimieren sportlicher Bewegungen zu finden. Und diese allgemeinen Regeln, die gelten halt nur im Prinzip, deswegen sind es auch Prinzipien und es gibt eben auch keine Regel ohne Ausnahme. Dennoch ist es ganz gut, wenn man so ein paar Prinzipien kennt, nach denen man beurteilen kann, ob eine Bewegung funktional ausgeführt wurde oder eben nicht. Es gibt nach Harre, sechs verschiedene biomechanische Prinzipien. Harre war ein Biomechaniker noch aus DDR-Zeiten, der diese Prinzipien aufgestellt hat und mit diesen Prinzipien kann man eben heute auch noch ganz gut arbeiten. Kurz erstmal eine Definition. Unter biomechanischen Prinzipien verstehen wir aus physikalischer Perspektive formulierte Leitsätze, die in der Sportpraxis helfen, sportliche Technikdarbietungen hinsichtlich ihrer Güte zu beurteilen. Die sechs Prinzipien, die da stehen, das Prinzip der Impulserhaltung, das Prinzip der Gegenwirkung, das Prinzip des optimalen Beschleunigungswegs, das Prinzip der optimalen Tendenz im Beschleunigungsverlauf, das Prinzip der Anfangskraft, und das Prinzip der zeitlichen Koordination von Teilimpulsen werde ich jetzt auf alle, jedes Prinzip genauer eingehen und einen extra Schnipsel mache ich dann zum Prinzip der Anfangskraft, weil dieses Prinzip, ja, da lohnt es sich, das wirklich zu verstehen und da kann man auch eben einige physikalische, biomechanische Gesetzmäßigkeiten gut dran erläutern. Das Prinzip der Impulserhaltung. Ohne zusätzliche äußere Kräfte bleibt der Drehimpuls im Flug erhalten. Also nicht nur im Flug, aber auch auf dem Boden. Nur auf dem Boden wirken eben einfach immer zusätzliche äußere Kräfte. Deswegen bezieht sich das vor allem auf die Flugphase und wie Froschi euch ja im letzten Schnipsel schon gezeigt hat, bleibt die Bahn des Körperschwerpunktes immer gleich und auch der Drehimpuls, der mitgegeben wird, bleibt immer gleich. Die Drehgeschwindigkeit kann jedoch variieren und zwar je nach Trägheitsmoment. Das Trägheitsmoment wird in der Physik mit J abgekürzt, steigt quadratisch mit dem Abstand R zur Drehachse auch hier mache ich mal meinen Laserpointer wieder an, da ist er schon, Ups, nee, jetzt hier. Ähm, hier haben wir eine Abbildung, hier ist die Drehachse, das ist der Abstand R und das ist die Masse m und ähm, das ähm, Trägheitsmoment steigt mit dem Quadrat des Abstandes. Das heißt, je weiter die Masse von der Drehachse entfernt ist, desto größer ist das Trägheitsmoment. Je näher die Masse an der Drehechse, desto kleiner ist das Trägheitsmoment und desto größer ist die Drehgeschwindigkeit, weil mit gleichem Impuls und kleinerem Trägheitsmoment wird die Drehgeschwindigkeit größer. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn man fliegt, je näher man die Masse an die Drehachse bringt, desto schneller dreht man. Zum Beispiel beim Salto vorwärts, je kleiner ich die Hocke mache, desto schneller werde ich bei gleichem Drehimpuls drehen und je mehr ich die Gliedmaßen von der Drehachse entferne, desto langsamer werde ich drehen. Deswegen ist es also sinnvoll, bei einem Salto vorwärts gehockt, erst sehr eng die Hocke zu machen und dann im richtigen Zeitpunkt eine Streckung durchzuführen und diese Streckung erhöht erheblich ähm, das Trägheitsmoment und deswegen verlangsamt das die Drehbewegung auch erheblich und deswegen kann man also viel besser landen. Im Eiskunstlauf ist das bei Pirouetten auch so. Die Pirouette wird umso schneller sein, je näher ich die Massen an die Drehachse bringe. Und da kann man dann auch eben aus diesem Prinzip ableiten, dass es im Prinzip einfach besser ist, wenn ich eine Körperposition finde, wo die Massen noch näher an der Drehachse sind, als wenn sie ein bisschen weiter weg sind. Da brauche ich gar nicht groß ein Technik-Leitbild oder sowas angucken, sondern je näher die an der Drehachse sind, desto schneller werde ich drehen. Und wenn jetzt die Geschwindigkeit des Drehens das zentrale Kriterium ist, dann bin ich damit, komme ich damit besser klar. Das Prinzip der Gegenwirkung ist eigentlich sowas wie ein Gesetz, ein physikalisches Gesetz. Actio gleich Reaktio, das dritte Newton'sche Gesetz. Wenn ich zum Beispiel im Handball einen Sprungwurf mache und möchte im Sprung ausholen mit dem rechten Arm, dann wenn ich das, den rechten Arm zurückführe, muss ich gleichzeitig auch das linke Bein zurückführen, damit der Impuls des rechten Arms nach hinten gehen ausgeglichen wird mit dem, oder damit ich das überhaupt kann. Den rechten Arm nach hinten nehmen. Und wenn ich den nach vorne beschleunige, den Arm, dann muss auch gleichzeitig das linke Bein mit nach vorne kommen ähm, und dann so eine Art Klappmesser bilden, damit ich da möglichst gut beschleunigen kann. Zum Glück muss man das nicht im Detail wissen, um einen Handballsprungwurf zu machen, aber wenn man als Trainerin oder Trainer sich die Bewegungen anguckt und sieht, da wird dieses, also wird das Bein nicht genug nach hinten genommen, dann kann man sagen, dann wird wahrscheinlich auch nicht genügend ausgeholt und da kann man dann Verbesserungen bewirken. Der optimale Beschleunigungsweg. Der optimale Beschleunigungsweg ist so, dass er möglichst gerade oder ähm, möglichst stetig gekrümmt ist, das steht hier auch genau. Das heißt, wenn ich ein Gerät beschleunige, hier in dem Beispiel eine Kugel, dann macht es keinen Sinn, so rauf, runter und rauf und nach hinten und nach vorne zu gehen, sondern möglichst soll die Bewegung immer eine Gerade bilden. Und je gerader dieser Beschleunigungsweg ist, desto sinnvoller und funktionaler wird die Bewegung sein. Genauso beim Diskuswurf, da ist es halt so, dass ich eben keinen geraden, sondern einen stetig gekrümmten Beschleunigungsweg habe, aber da macht es eben auch keinen Sinn, wenn ich da den Radius mal kleiner und mal größer mache, sondern ähm, da kommt es darauf an, dass der möglichst stetig gekrümmt ist. Und wenn ich also einen Athleten sehe, der beim Kugelstoßen so Luxusbewegungen macht, die rauf und runter gehen, kann ich sagen, das ist aus prinzipiellen Gründen keine gute Idee und keine gute Technik. Ein bisschen spezieller ist noch das ähm, Prinzip der optimalen Tendenz im Beschleunigungsverlauf. Da gehe ich nur relativ kurz drauf ein. Es gibt Sportarten, bei denen das Geschwindigkeitsmaximum am Ende der Bewegung liegen soll, zum Beispiel damit der Speer möglichst weit fliegt und es gibt Bewegungen, bei denen nicht die Geschwindigkeit am Ende das Optimierungskriterium ist, sondern die Gesamtdauer der Bewegung und wenn die Gesamtdauer der Bewegung das Kriterium ist, dann ist es gut, möglichst früh maximal zu beschleunigen, während wenn die Geschwindigkeit am Ende das Hauptkriterium ist, dann ist es gut, möglichst am Ende der Bewegung zu beschleunigen. Die optimale Impulskoordination, die kann man sich so vorstellen, dass möglichst der Impuls auf ein Gerät über den Körper erfolgt und das möglichst vom Zentrum des Körpers hin zur Peripherie. Ähm, will sagen, ähm, wenn ich hier jetzt so eine Ausholbewegung habe und dann so eine Wurfbewegung, dann würde zuerst hier die Hüfte beschleunigt, dann die Schulter beschleunigt, dann der Ellbogen beschleunigt und dann die Hand beschleunigt. Und wenn das in dieser Reihenfolge passiert, dann ist das funktional und sinnvoll und folgt dem Prinzip der optimalen Impulskoordination. Wenn zum Beispiel die Hüfte gar nicht oder zu spät beschleunigt wird oder wenn gleichzeitig so eine Drehung erfolgt äh, von Hüfte und Schulter und Ellbogen, dann ist das eine unfunktionale Technik. Hier unten sind noch mal so ein paar Abbildungen. Ähm, der Ball ist sozusagen das Hauptkriterium, der muss maximal am Ende beschleunigt werden und die maximale Geschwindigkeit kriegen und hier kann man sehen, dass die ähm, Geschwindigkeiten zunehmen von der Mittelhand, vom Handgelenk und hier von dem Ellbogen und die Schulter hat noch, äh, noch früher ihr Geschwindigkeitsmaximum und die Hüfte erst recht. Hier ist das ein bisschen zackelig, das sind die ähm, Beschleunigungen selber, hier waren die Geschwindigkeiten und da kann man auch sehen, dass die Beschleunigung des Balles das Finale ist und davor wird die Mittelhand beschleunigt und dann das Handgelenk und so weiter. Also von nacheinander, von Körper nah nach Körper fern. Gut und das Prinzip der Anfangskraft auf das ich, wie gesagt, gleich im Extraschnipsel noch mal eingehe, nur so viel vorweg. Die Hauptfunktionsphase geht eine Ausholbewegung in Gegenrichtung voran und die Kraft, welche zum Abbremsen der Ausholbewegung benötigt wird, intensiviert die gerichtete Kraft in der Hauptfunktionsphase oder in der Hauptfunk Hauptrichtung. Okay, das war dieses Schnipsel und beende ich mal gerade.